Hallo zusammen, mein Name ist Andre, ich bin Tutor am Schreibzentrum der TU Dresden und in diesem Video möchte ich euch eine Arbeitstechnik vorstellen, die ich schon häufiger weiterempfohlen habe. Ganz einfach, weil sie sowohl Aspekte aus dem Zeitmanagement, der Selbststrukturierung und der Selbstmotivation miteinander vereint. Das heißt, sie ist so eine Art schreibdidaktischer Rundumschlag, den man in verschiedensten Kontexten sinnvoll für sich einsetzen kann. Die Technik heißt Pomodoro-Arbeitstechnik und wer Italienisch kann, weiß vielleicht, dass Pomodoro das italienische Wort für Tomate ist. Nun kann man sich die Frage stellen, was haben Tomaten mit Zeitmanagement, Selbstmotivation und Selbststrukturierung zu tun und die Antwort auf die Frage ist nicht sehr viel. Der Erfinder dieser Technik stammt aus Italien und er hat dort in einem Großraumbüro gearbeitet. Das heißt in einem Umfeld, in dem es sehr viel Lärm und sehr viele Ablenkungen gab und in dem er auch oft in seinem Arbeitsprozess unterbrochen wurde, sei es von Kollegen, sei es von Telefonanrufen. Er selbst war aber der Überzeugung, dass wenn er es schaffen würde, auf der Arbeit in konzentrierten Blöcken zu arbeiten, er insgesamt weniger Zeit auf der Arbeit verbringen müsste, weil er sein Arbeitspensum schneller erfüllen könnte. Er hat also überlegt, wie kann er es schaffen, wie kann er sich dazu bringen, konzentriert zu bleiben, auch unter diesen Umständen. Und seine Lösung war denkbar einfach. Er ist bei sich zu Hause in die Küche gegangen und hat sich seine Eieruhr genommen, die die Form einer Tomate hatte und daher auch der Name Pomodoro-Technik. Er hat auf der Arbeit diese Uhr auf 25 Minuten eingestellt und sich das Ziel gesetzt, in diesen 25 Minuten an einer Aufgabe konzentriert zu arbeiten, soweit wie er kommt. Nach diesen 25 Minuten hat er fünf Minuten Pause gemacht und diese Blöcke hat er viermal wiederholt. Und da haben wir im Kern schon den Ablauf der Pomodoro-Arbeitstechnik erklärt. Man nimmt sich einen Timer oder eine Eieruhr, häufig wird das heutzutage digital gelöst und ohne ein tickendes Gerät. Man nimmt sich Stift und Papier und man setzt sich hin, überlegt sich ein Ziel, das man in den nächsten 25 Minuten konzentriert bearbeiten möchte stellt seinen Timer auf 25 Minuten ein und schreibt konzentriert los oder arbeitet konzentriert drauf los. Und ganz wichtig ist, in dieser Zeit versucht man, alle Störungen von außen abzublocken. Das heißt, vorab könnt ihr schon mal euer Handy ausschalten und euer Mailfach so einstellen, dass keine Pop-Ups kommen, damit schon mal diese Ablenkungen ausgeblendet sind. Und auch wenn euch jemand unterbricht, während ihr am Schreiben seid, könnt ihr kurz aufblicken und sagen, hey, mein Timer läuft noch zwölf Minuten, bis dahin arbeite ich, dann habe ich Zeit für dich, dann kümmere ich mich um dein Anliegen. Und auch wenn ihr eine Idee habt, die euch ablenkt, könnt ihr euch einfach ein anderes Stück Papier nehmen und dort die Idee notieren und später darauf zurückkommen. Man sagt, ungefähr so zwei Minuten haben wir Spielraum, wenn wir in der Konzentrationsphase drin sind, ohne wieder rausgerissen zu werden. Das heißt, die Zeit können wir nutzen, um konzentriert zu bleiben und Störungen abzublocken. Und ganz wichtig, nach den 25 Minuten muss man oder sollte man fünf Minuten Pause machen, wirklich aufstehen, weggehen vom Laptop, mal was anderes machen, sich einen Tee holen, sich mal strecken. Das brauchen wir, um die Konzentration wieder aufzuladen und wieder frisch ans Werk zu gehen. Der Erfinder der Methode hat wie gesagt vier Durchläufe gemacht und danach eine lange Pause. Auch das brauchen wir, um wieder konzentriert weitermachen zu können danach. <lacht> Ich selbst mache meistens drei Wiederholungen, wenn ich die Pomodoro-Technik anwende. Ganz einfach, weil wir so auf diese 90 Minuten getrimmt werden heutzutage. Die Seminare sind 90 Minuten lang, die Kinofilme sind 90 Minuten lang. Das ist eine Einheit, an die wir gewöhnt sind. Aber auch nach den drei Wiederholungen mache ich meine lange Pause. Die setze ich mir als Belohnung vorneweg. Das ist quasi der, die Karotte, die mich hineinzieht in die Arbeitstechnik. Ähm, tatsächlich... Wende ich die Pomodoro-Technik nicht immer an, sondern ähnlich wie der Erfinder häufig dann, wenn ich merke, ich bin nicht mehr konzentriert genug, aber ich habe noch Arbeitszeit oder wenn ich merke, ich habe Schwierigkeiten reinzukommen ins Schreiben. Genau dann nutze ich die Technik für mich, stelle den Timer an und arbeite drauf los. Und tatsächlich bin ich inzwischen an einem Punkt, wo ich gar nicht mehr auf den Timer schauen muss. Ich habe das ungefähr im Gefühl, nach 21 Minuten, 24 Minuten ist so dieser Punkt, wo bei mir die Luft raus ist. Dann schaue ich nochmal auf den Timer, um sicher zu gehen. Wenn es nur 12 Minuten sind, dann muss ich mir nochmal in den Arsch treten. Aber meistens stimmt es ungefähr so. Und dann mache ich meine Pause und handhabe das ein bisschen flexibler, aber da ist jeder unterschiedlich. Ähm eine andere Sache, an die man denken sollte, wenn man die Pomodoro-Technik anwendet, es gibt im Gegensatz zu diesen Zuständen, wo wir Schwierigkeiten haben, uns zu konzentrieren, auch diesen magischen Zustand des Flows. Das ist so das Zauberwort für den Zustand, wo wir von der Muse geküsst wurden und unsere Ideen einfach aufs Papier fließen. Wir haben gute Ideen und wir sind konzentriert. Und wenn wir in diesem Zustand des Flows sind, dann unterbrechen wir natürlich nicht. Dann schreiben wir einfach weiter. Das ist nicht das Anwendungsfeld der Pomodoro-Technik unbedingt. Soweit erstmal von mir zur Pomodoro-Technik und meinen Erfahrungen damit. Jetzt seid ihr an der Reihe. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr die Technik schon mal ausprobiert? Wann benutzt ihr sie? Wie benutzt ihr sie? Vielleicht, welche Apps benutzt ihr dazu? Die Technik ist sehr populär. Da gibt es die verschiedensten Applikationen, wo dann schöne Blumen aufpoppen in den Pausenzeiten. Wie ist euer Umgang damit? Teilt es in den Kommentaren. Tauscht euch darüber aus. Und bis zum nächsten Mal.